heute mal ein zweiter teil meines grundlagen videos zum linux terminal Linux terminal so wir hatten ja schon mal so ein paar sachen im ersten teil gelernt was mit clear mit ls mit cd mit cut sudo apt get exit und wie man mit editoren arbeitet wie man was kopiert etwas löscht ein Verzeichnis anlegt, sich die Hilfe anschaut oder ein Prozessbaum. Gut, heute 2.0 dieser kleinen Reihe. Gut, ich habe mir gedacht, es wäre jetzt vielleicht mal wieder Zeit. Womit fangen wir an? Ähm, wir hatten den LS-Befehl. Da gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Ich mache das immer ein bisschen größer, damit ihr das besser sieht. LS hatten wir. LS, ne? um uns einen Directory anzuzeigen. Leerzeichen, Minus, und da kommen die Parameter, kennen wir ja schon, Minus a, L, wäre alles anzeigen, und zwar, ich sag mal, in der Version und wir kennen schon More, ne? More, um uns eine lange Liste ein bisschen hoch und runter rollen zu lassen, Aber es gibt auch More, und es gibt auch Less, ne? More, Less, ne? Less ist eigentlich das Gegenteil von More, ne? mehr oder weniger, More heißt mehr, Less heißt eigentlich so... Ja, weniger ne? und was macht das dann gut was macht dieser befehl ls ist im prinzip dir ne? minus a ne? alles anzeigen auch die versteckten dateien und dann das in einer ausführlichen version ich kann zwei parameter zusammenfassen ich muss also nicht minus a minus l schreiben sondern kann minus al schreiben ne? minus zeigt mir an da kommen ein paar ja, meter und dann al halt alles anzeigen und in der langen Version. Und dann kommt dieser Pipe-Befehl, der die Ausgabe, der von diesem Kommando erzeugt wird, weitergibt an ein anderes Programm. Ne? Und das heißt LESS und das macht nichts anderes als hoch und runter zu rollen. So, so sieht das dann aus. So sieht das dann aus. Ähm, wir sehen, ne, bei more kannten wir schon. Ne, da konnten wir so rollen, ja auch mit dem Pfeiltasten. Eigentlich nur so runter. Und hier, Les kann auch hochrollen. Das ist doch nett, ne? Kann hochrollen. Ja, cool, ist wieder gut. So, oh gut, das macht der, der will, der will Update. Äh, aktualisieren will ich jetzt eigentlich nicht wirklich aktualisieren. Muss ich gerade mal stoppen, ne? Zu. Ja, ich bin hier nämlich live. Ich mache das live und Farbe hat mich hier jetzt nicht vorbereitet bin hier quasi unter einem ja, Ubuntu 14.04, was man hier vielleicht auch dran sieht. So habe ich meinen Rechner genannt ne? und habe dann noch ein Cairo-Doc installiert. Gut. Was können wir denn noch machen? Clear kennen wir schon. Clear. Ähm, wir hatten es ja mit unserem Home-Verzeichnis. Ne? Hier sieht man, ich bin hier mit der Tilde. Ne? Sieht man immer, Ich bin im Home-Verzeichnis, wenn ich LS mache sehe ich mein Homeverzeichnis und ne? da habe ich mir ein paar Textdateien gemacht. Was ist, wenn ich jetzt irgendwo anders wäre? Sage ich jetzt mal irgendwo mal zum Beispiel mal da im Root-Verzeichnis und will wieder zurück. Im ersten Teil hatten wir gesehen, das geht mit CD, Leerzeichen und der Tilde, aber stattdessen kann man einfach nur CD schreiben. Einfach CD, Enter und ich bin wieder, ihr seht im obersten Verzeichnis. Eine Abkürzung, ne? damit man nicht die komische Tilde schreiben muss. Oder ich gehe nochmal zurück ins Wurzelverzeichnis. Und wir könnten auch sagen CD-Dollar-Home. Hier ist eine Umgebungsvariable unter diesem Betriebssystem Ubuntu 1404 gesetzt. Home. Ne? Und Home heißt einfach äh, ja mein Heimverzeichnis, das Heimverzeichnis von The Rec Runner. Wenn ich sage, wechsle in das Directory von, setze Name ein. Setze Name ein, heißt ja $home. Dann bin ich da auch wieder daheim. Das ne? sieht man dann, ja, wer es nicht glaubt, mache ich wieder ls. Gut, diese beiden anderen Möglichkeiten der Vollständigkeit halber mal gezeigt. Gut, was ich sehr, sehr häufig mache, ist lsb-release. -1. was heißt das denn jetzt ähm, unter ubuntu und vielen anderen ähm, linux versionen ist es möglich sich die version so anzuzeigen ja sich so anzeigen zu lassen geht aber nicht immer unter jedem linux system es kommt darauf an ob der befehl lsb release vorhanden ist ne? hier sehe ich zum beispiel ich bin unter ubuntu 1404 lts codename trusty Außer minus "-a", gibt es noch weitere kleine Abkürzungen. lsb-release-help. Minus minus ne? Das mit dem Help hatten wir auch schon gelernt. Da gibt es noch verschiedenste andere Möglichkeiten. Pfeil nach oben, kriege ich den alten Befehl wieder wie vorher. Zum Beispiel ähm, sagen wir mal c. Ne? lsb release leerzeichen minus c sehe ich einfach nur trusty. trusty tar heißt diese Version von Linux. Ubuntu. Clear. Gut, dann Unix-Name, ne? unname mache ich auch gerne. Minus a heißt eigentlich immer, zeigt mir alles. Ne? Und dann sehe ich zum Beispiel, welche Kernel-Version ich habe. Ne? Welche Kernel-Version. Was heißt hier, das hier vorne? Hier, das heißt Linux. Ja? Gut, ich bin unter einem Linux-Betriebssystem. Das hier, was danach kommt, ist eigentlich nur der Rechnername, den ich habe. Ne? wenn ich sage unname name a zeigt mir alles Mögliche an, über mein Unix-System, dann zeigt er mir an, najawohl, das ist ein Linux-System. Der Rechner heißt so, den habe ich so genannt, da könnte jetzt was Gott was stehen. Das ist das Kernel Version 3.13.029-Generic. So, und dann kommt noch das Datum, Uhrzeit und dass das ein 64-Bit-System wäre. So, jetzt könnte ich noch mehr machen? So, was brauchen wir noch? Ähm, wir hatten einen Befehl, der ist auch standardmäßig hoffentlich bei euch dabei. Top. Zeigt mir zum Beispiel die im Moment ja Top-Prozessor an, was am meisten Prozessorlast braucht. Man sieht hier sehr schön CPU. Was wird gerade am meisten benutzt? Mit wie komme ich da wieder raus. Clear. Wieder weg. So. Top benutze ich gerne. Viele benutzen gerne eine verbesserte Version von Top. Na, wir haben schon gelernt, wie man was installiert. Sudo apt-get install. H. Top. Na, alles schön kleinschreiben. kleinschreibung ist wichtig unter Linux. Wenn ich es nicht schon installiert habe... Gut, habe ich es installiert? Habe ich schon installiert. Wenn ich es nicht installiert hätte, käme jetzt die Meldung. Wurde installiert. Und Jetzt mache ich mal H. Top. Und sehe dann, ja, das sieht doch ein bisschen angenehmer aus. Ne? Du bist ein bisschen optisch aufgepusht. Sehe ich auch, wie meine CPUs ausgelastet sind und welche Task und von welchem Nutzer. Unten gibt es noch Funktionstasten, die ihr drücken könnt, um zum Beispiel die Sortierreihenfolge der laufenden Prozesse. Ne? Das ist ein Taskmanager, so ähnlich wie PS3. Was wir da gesehen haben, das ist jetzt mal eine andere Variante. Jetzt könntet ihr F10 für QUIT drücken oder das Terminal schließen. Geht auch. Ne? Fenster schließen, Terminal schließen oder Steuerung und C. Ne? Also, Steuerungstaste auf englischen Tastaturen Control und gleichzeitig C bricht ab. Auch sehr wichtig. Ne? Also, ich schreibe es jetzt einfach mal hin. Ne? Ihr, ihr tippt es natürlich nicht ein. strg-Taste und c ist dann abbrechen. Steuerung c Gut, ähm, wie kann man was wieder äh, deinstallieren? Ja. sudo apt-get. Ja, nicht installieren. Jetzt wollen wir es purgen. Purge heißt, äh, lösche es wirklich runter. Ah, top. Ne? Gut, ich kann es jederzeit wieder installieren. So, 1 zu Entfernen ne? und 24 sind nicht aktualisiert, das heißt, äh, mein System, habt ihr habt ja vorhin gesehen, will sich eigentlich aktualisieren. Upt get schaut natürlich auch noch nach, gibt es vielleicht Updates, aber ich habe ja gesagt, ich will eins entfernen und das heißt, ha top, wollen sie fortfahren, ja, ich brauche nur Enter drücken. Sieht man sehr oft, bei diesen Rückfragen, was da schon groß hinterlegt ist, ist das, was ausgewählt wird, wenn ihr einfach nur Enter drückt. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr auch das J eingeben. Enter. So, dann wird das Ding entfernt. Ne, also physisch vom Rechner gelöscht. Hinweis, nicht unbedingt. Bei jedem Programm kann man das so einfach wieder entfernen. Siehe mein Video zu den Metapaketen. Ne, da hat man schon so meine Schwierigkeiten manchmal, wieder etwas loszuwerden. Kliert, das ist uns klar. So. Ähm, ja, jetzt habe ich natürlich... Sieht man sehr schön. Ne? Ich habe das C vergessen. Was passiert dann? Dann bekomme ich Vorschläge. Ne? Clear. Ne? Clear, das war das. Ne? Bier, ne? Bär ne? oder Bier oder trinken wir noch ein Bier ohne. Clear hätte es geheißen. Clear und Ende. So, was hätten wir noch? Ähm, angenommen ihr schlagt in irgendein Programm unter Linux auf und es geht gar nichts mehr. Es hängt, ihr kommt vielleicht noch ins Terminal. Ne? Ihr kommt noch so ein Terminal, kommt noch prima rein. Und möchte jetzt neu starten. Ne? Das Ding hängt. Ne? Es gibt natürlich Tastenkombinationen, hatte ich schon mal gezeigt. Die magische Tastenkombination Reisub. Ja, altdruck Reisub. Aber es geht auch anders mit Sudo. Reboot natürlich. Solltet ihr vorher alle Dateien gespeichert haben. Sudo, Leerzeichen Reboot. Startet in der Rechner neu. Warum muss ich da Sudo davor schreiben? Ja, gut. Den Rechner einfach so neu starten. Von der Kommandozeile sollte eigentlich nur der Administrator, ne, und den haben wir hier, Sudo ne, mit Sudo rechten. Sudoas rechten. Gut, ihr könnt natürlich auch schreiben Sudo-i. Hatten wir auch schon mal gezeigt. Sudo-i oder alternativ minus s ging auch. Ne. Dann bin ich auch der Root und könnte auch sagen Ne, Mache ich jetzt nicht, sonst habe ich ja kein Video mehr. Äh, Exit. Dann bin ich wieder aus dem Root raus. Ne, so kann ich wieder zurückwechseln vom benutzer mit Exit zum Benutzer, wo ich vorher war. Mich quasi auslocken. Ja. Benutzer-Wechseln von der Konferenzahl aus ist doch nett. Ja, was hatte ich letztens? Ich habe ähm, hab mir doch da was installiert. Ähm, ja, hatte ich, da habe ich das überhaupt auch drin. Downloads habe ich schon gelöscht, schade eigentlich. Aber ich habe auch meinem Rechner. Ich zeige das jetzt mal hier vom Dolphin Datei Manager aus. Und zwar hatte ich mir User Share und dann hatte ich, hatte ich, hatte ich, unter äh, Themes. Wir eben Blättern bis T. Warum ich das zeige, sehe ich gleich. Ja, uh, uh, uh. Themes kann ich natürlich auch suchen mit der Suchfunktion, aber ich bin immer zu faul. Ich mache das lieber so. Wie früher halt. Ne? Gut, erst dann halt die Themes. Thames. So, geht manchmal schneller. Gut, da hatte ich mir ein Thema zusätzlich hier in diesen Ordner. Ne? Wurzelverzeichnis, User, ne? manche sagen auch Unix, ein System. system aber die meisten sagen, User-Share-Themes-Kopiert. Ne? Wie kopiere ich mir denn aus meinem Download-Ordner vom Terminal aus? Was dahin? Ne? Wie kann ich das machen? Und äh, was kann dabei noch sonst so passieren? Clear? Das macht man dann so. Sudo. Warum Sudo? Nun, das liegt so weit oben, das Verzeichnis. Ne? Da bin ich nicht im Home-Verzeichnis. Ne? Da muss ich mit Sudo-Rechten, mit der -Rechten arbeiten. Du, du, copy. copy will hatten wir schon. Und weil in dem Ordner, den ich kopieren will, noch mehr drin war, machen wir das wieder rekursiv. Hatten wir auch schon mal gesehen. Nun, jetzt könnte ich jetzt mein Home-Verzeichnis angeben: Home, Rec, äh, Autokompletierung. Und dann D, großgeschrieben, Downloads hatten wir auch schon gelernt. Und dann der Name, der dort wäre: Black. Ja, natürlich habe ich das Ding inzwischen gelöscht, aber ich schreibe es trotzdem mal so hin, als wäre es noch da. Lue. Lue Minus GTK Ich habe mir das hier nebenbei auf dem Zettel geschrieben, nicht dass er meinte, ich kann ja alles auswählen. Ich ja, bin ja auch kein Genie hier. Ne? Zu Share Und dann Themes. So kann man das dann rüberkopieren. Warum mit Root rechnen? Wir gucken noch mal uns den Ordner nochmal an den schauen wir noch mal an wo liegt der user share sharefeels von der ordnerstruktur her rechner liegt dieser ordner nicht im home verzeichnis ne? ja, home verzeichnis der in meinem ordner hier könnte ich alles rein kopieren sofort ohne sudo rechte aber da bin ich viel weiter oben ne? da bin ich ganz woanders daheim da ist so ein, ja, User Share sagt schon eigentlich, das ist so ein gemeinsamer Ordner für alle User, damit ihr auch gemeinsam dieses Thema namens Black and Blue GTK, das ich mir da auch runtergeladen habe, in meinen Downloads äh, nutzen könnten. Ne? Und jetzt will ich das kopieren. Sudo. Deshalb muss ich rot sein. Leerzeichen. Copy heißt kopieren. Und weil in diesem Ordner mehr als nur ein paar Dateien waren, da waren noch Unterordner, sage ich, Rekursiv. Und dann wohin? User Share. Themes gegebenenfalls korrekterweise müsste ich sagen, da muss noch ein Schrägstrichelchen hin, damit er weiß, das ist ein Verzeichnis, ein Ordner, ne? Würde ich einfach so mit ohne Strichchen hinten aufhören, hier, wie auch da, dann könnte es ja genauso gut ein Dateiname sein. Gut, dabei passierte jetzt folgendes. Ne? Also ich hätte das jetzt kopiert und habe dann festgestellt, das Thema, das ich dahin kopiert habe, funktioniert gar nicht. Warum nicht? Dann geht man zum Beispiel mal da rein. CD. Warum? Der gleich. Share. Themes. So, und jetzt ls-al. Wir zeigen uns mal die ganzen Dinge an. Und zwar auch die Berechtigungen. Und zwar war das so dass vorher das nicht so von den Berechtigungen hier war. D heißt ein Directory. Und der Root hat Schreib-, Lese- und Ausführrechte. Und andere ja, andere dürfen lesen und ausführen. Die andere Gruppe und andere ja, Menschen. Ne? Die Benutzer halt vom PC zum Beispiel. Die dürfen aber nicht schreiben. Ja, das war vorher nicht so. Da waren die Leserechte nicht gesetzt. Was machen wir denn dann? Ne? Also, wir können uns damit schon mal anschauen. Ne? Kopieren konnte ich den Ordner hier hin. Das hier stimmte zunächst nicht. Da kommt uns der Befehl chmod. Hatte ich, glaube ich, in einem separaten Video schon mal gezeigt. Sudo chmod äh, modifizieren. Und zwar minus "-r", wieder rekursiv, für, ne, was will ich jetzt machen? Ich will den Ordner, die Rechte, setzen. Und nicht nur für den Ordner selbst, sondern auch die darin enthaltenen Dateien und Unterordner. Damit das zu dem Rest passt, ne, damit die User, unter anderem auch ich, da überhaupt was auslesen können. Das war vorher nämlich nicht so gesetzt. Ne, ich hatte ja mit sudo das eigentlich kopiert. Und wenn man das einfach so mit Solo kopiert, dann ist das eigentlich der Root. Und dann kann eigentlich nur der Root lesen schreiben. Es soll aber jeder da lesen schreiben. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Und deshalb muss ich nochmal mit Root-Rechten definitiv sagen, jetzt dürfen die anderen aber auch gucken. Ne? Die dürfen auch lesen. CH-Mod. Ne? Modifizieren wir das mal. Und zwar rekursiv. Jetzt muss ich nochmal sagen. Ja, Black, Black Blue GTK, auch mit n -Cin wäre nichts verkehrtes und zwar ja wie wollen wir es denn modifizieren 755. wie komme ich jetzt wieder darauf das ist die codierung dieser ja kleinen zugriffsrechte ihr seht hatte ich glaube ich schon mal erklärt aber ich erkläre es noch einmal read write, execute execute da stellt ihr euch eine 1 vor für das w eine 2 und hierfür für das r eine 4 auch hierfür stellt ihr euch wieder eine 1, eine 2 und eine 4 vor. Auch hier wieder eine 1, eine 2 und eine 4. Und je nachdem, wie man die Rechte setzen will, hier wäre es die 1 und die 4, das ist eine 5. 1 und die 4 ist eine 5. Und hier ist es die 1, die 2 und die 4. 1 und 2 ist 3, 7. Also 7, 5, 5. Und dass es ein Directory ist, braucht man jetzt nicht. Definitiv noch sagen, das war also auch so. Also, Root soll modifizieren. Zwar rekursiv für die Unterverzeichnisse, die Zugriffsrechte auf 755, also Read, write, Execute, 7. Read, Execute für Benutzer, für die Gruppe. Und Read und Execute für andere Geschichten. So, und dann kommt der Ordnername, für den es gelten soll. So kann man das machen, ja, jetzt muss ich dann das Passwort eingeben, wenn ich es nicht schon gemacht habe oder nicht schon sowieso mit sudo-s der Root bin. Ja, gut, das hier so als Hinweis, Share-Mod gibt es auch separate Videos von sudo, hatte ich schon mehrere Videos gemacht, wenn ihr ein grafisches Programm ausführen wollt. Unter GTK, ne? was ist jetzt GTK, ne? GIMP Toolkit, ähm, gut. Man muss natürlich wissen, welche Ubuntu-Version man hat oder Linux-Version. Hier ist das eigentlich eine, die auf gnomi basiert oder Genome, wie manche sagen. Dann schreibt man noch GK-Sudo. Dann schreibt man GK davor. Warum schreibt man das davor? Weil sonst, wenn man ein grafisches Programm aufrufen will, wie zum Beispiel GED, Ne? Erkennt man auch gut an dem G3. Das ist eigentlich ein Genome-Programm. Ein Editor von dem Genome-Projekt. Und den wollte ich jetzt mit Routrechten starten. Dann muss man das davor setzen, wenn es denn ein grafisches Programm ist. Sonst kann es Probleme zum Beispiel mit dem Icon Cache geben. Ja, Aber dadurch, dass man das so gemacht hat, hat man keine Probleme. Und man kann den Editor, in dem Fall gedit, mit Rootrechten starten das kann zum beispiel die leute gut gebrauchen die nicht gerne mit nano im terminal arbeiten sondern lieber mit einem grafischen editor und auch unter Rootrechten ist zwar nicht so gut ne? würde ich eher von abraten Versuch's lieber mit nano deka sudo oder unter kde wäre es kde sudo ja? Und unter KDE-Umgebung heißt das Programm nicht gedit, ge sondern KATE. Ne? Würde dann den Editor KATE öffnen, unter KDE mit den entsprechenden Sudo-Rechten, die auch geeignet sind für grafische Programme zu starten, damit mit Administrator-Rechten damit ja, Bescheid gearbeitet werden sollen. Ihr seht schon, da tut sich so einiges. Also ich, ich vermeide es, wo es geht. Aber es geht. Gut, ähm, KD-Sudo hatten wir, GK-Sudo hatten wir. Ja, ähm, wir hatten es mit Shown. Mit ch mod hatten wir es, aber Shown hatten wir noch nicht. Shown, den den Besitzer von etwas ändern. Na, CD, bin ich wieder im Raum, das heißt LS. So, dem Besitzer. Ja, dem Besitzer, ja, gut, LS minus L. Hier sehen wir den Besitzer besitzer directrunner gruppe directrunner gehört dann dieses ja, kleine textdateichen das grundlagen terminal heißt wir können natürlich auch mit shown also sudo shown den besitzer ändern das sollte man normalerweise nicht aber falls es mal passiert passiert gerne wenn man was hin und her kopiert zwischen zwei verschiedenen linux versionen den besitzer von zum Beispiel root wieder auf den benutzer ändern The -Runner. das wäre genau das was wir hier sehen und dann sagen wir mal den ja, grundlagen terminal. Ja, das ist diese datei. die wollen wir setzen. The Rec -Runner, The Rec -Runner. wenn das hier ein ordner wäre Müsste ich das dann entsprechend rekursiv machen? Deshalb kann man das hier mit R angeben. Gut, bei mir ist das schon so. Wir, wir können das aber mal ändern. Angenommen, es soll äh, root sein. Äh, root. Und sagen wir mal, äh, mein Ordner Bilder soll nur der root lesen können. Und zwar rekursiv. Oh, oh, mach das mal. Don't do this at home. Es sei denn, ihr wisst, wie man es wieder rückgängig macht. Bilder. Dann sieht das so aus. Ls. Minus L. So. Jetzt gehört der Ordner Bilder in meinem Home-Verzeichnis dem Root. Jetzt dürfte ich da eigentlich nicht mehr reinkommen, wenn ich das alles richtig erzähle. Ich weiß es doch nicht, ob ich das alles wieder so richtig. So. Persönliche Ordner. Bilder. Jetzt sehen wir hier, da hat es so ein Schloss. Ne? Gut, äh, ist immer noch erreichbar, weil es immer Home-Ordner ist. Aber normalerweise Besitzer gut. Also der Besitzer gut. Und wir können natürlich ch Mod machen. Mod 755 Bilder, so wie wir es vorhin gesehen haben. Alles ls-al. So, können wir natürlich auch machen. Dann sieht das ungefähr so aus. Dann sehen wir hier die Schreib- und Leserechte. Ähm, wie machen wir das dann, dass der... So, wie machen wir das dann, dass das nur noch der Root schreiben kann? crmod 7.0.0. Der Root sagt, ändere. ja. Die Schreib- und Leserechte rekursiv 7.0.0, also nur der Root kann lesen, schreiben, die anderen können gar nichts. Ne? Da ist weder Read noch Write noch Execute und der Ordner, um dem es geht, heißt Bilder und dann Schrägstrich dran, dann weiß man, dass es ein Ordner ist. So, LS. Ja, wie sieht's denn da aus? Ähm, LS-AL machen wir mal minus l dann die versteckten dateien brauche ich nicht so hier sieht man jetzt mit dem befehl habe ich dann die lese und schreibrechte für andere abgeschaltet ne? besitzer und dann auch noch schreib und leserechte der anderen leute so jetzt sieht man hier zwei symbole eigentlich gehört sehr gut und andererseits äh, kann ich das nicht anzeigen. So, das war dieses. Hätten wir das auch. Wie machen wir das wieder? Rückgängig den Quatsch. Ähm, 7,7 7, meinetwegen. So, ja. 77 ls-L Jetzt habe ich da wieder die Möglichkeit, lesen zu schreiben. Bei den anderen Ordnern sehe ich, äh, da haben die anderen beiden nur Lesen und Ausführen-Rechte. Machen wir das mal so, dass es auch wieder so ist wie vorher, damit ich da nichts Dummes tue. 755 ls -L. So, jetzt sieht er schon so ähnlich aus wie bei den anderen Downloads. Zum Beispiel ist so, und der ist so und Bilder ist auch so. Also ich habe es so wieder gleich gemacht. Sudo schon den Owner wieder auf... Also, minus R rekursiv. The Reconer. Doppelpunkt The Benutzer Gruppe The und der Ordner ist Bilder. So, ls minus l Besitzer ist The Reconner wieder. Gut. Hat das auch wieder hingekriegt. Vorher war es der Rot. Jetzt stimmen Zugriffsrechte wieder und Besitzer und alles ist wieder in Ordnung. Stimmt, das, was ich erzählt habe? Gucken wir mal lieber mal nach. Wer weiß, was da wieder los ist. Ja, ja wunderbar, das geht. Prima, alles wieder in Ordnung. So, so viel zu den Zugriffsrechten. Aber gab es eigentlich schon Videos dazu? Aber der Vollständigkeit halber. Gut. Weiter wichtiger Befehl ifconfig. Da sieht man seine Netzwerkkonfiguration. So, meine Mac-Adresse zum Beispiel, ne? die eindeutige Adresse meines Rechners könnte ich hier sehen. Und ich sehe meine IP-Adresse, das ist oft wichtig. Zu wissen, welche IP-Adresse habe ich im Moment. Ich habe ja eine feste IP-Adresse. It 0 ist die Ethernet-Schnittstelle. 0. Ein wichtiger Befehl. Gut. Was hätten wir sonst noch? Ich muss jetzt mal gerade auf meinen Spickzettel gucken. Ah ja, Pink wäre nicht schlecht. Ne? Pink hat man noch nicht im letzten. Pink. Ich kann zum Beispiel mal gucken, komme ich nach draußen ins Internet. Ich ping einfach mal den Nameserver von Google ab und sehe, das funktioniert. 88 ne? ist die IP-Adresse des name von Google. Ich kann natürlich auch einen anderen Rechner anpingen, den ich im Netz habe. 040 zum Beispiel, den gibt es, ne? der existiert bei mir oder in 023 existiert, existiert, der antwortet. Falls nicht, dann nicht abbrechen. Immer mit STRG und C. STRG und C. Hier. So, was gab's Neues? Was gibt's sonst noch? Letztens hatte ich ein Problem, mal den naja, Login-Manager zu ändern. GDM, LightDM. Wichtig wäre das, damit sudo dpkg-reconfigure und dann gdm so sudo dpkg-reconfigure gdm was macht das denn wenn wenn das hier gar nicht installiert wäre äh, käme das hier auch nicht gut das ist der Login Manager oder Display Manager wird das mal genannt dass ich meine es wäre sinnvoller das Login Manager, zu. sondern Display Manager ist das, was ihr seht, wenn ihr den Computer als erstes einschaltet. Da kann man den nämlich ändern, ne? wenn man das will. Ne? Wenn man gar nicht will, Steuerung C drücken oder man lässt einfach so wie es ist oder Escape, dann ist das gut. Das ist noch ein wichtiger Befehl hier vom Terminal aus zu starten. Was hätten wir sonst noch? Ja, sudo apt-get-update. Ein Update fahren auf den Rechner. Mittlerweile unter Ubuntu 14.04 habe ich zufällig in einem Video gesehen. Man kann auch mittlerweile einfach nur abschreiben. Geht. Interessant, gell? Dann geht aber erst seit Ubuntu 14.04 sein Update zu fahren anstelle von apt-get. Wieder eine kleine Abkürzung. Einfach nur apt zu schreiben. Funktioniert. So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Jetzt haben wir schon, Das könnte man noch nicht sonst noch für Schweinereien anstellen. Ja, interessant ist auch, falls ihr jetzt mal das nicht unterbrechen wollt, ich jetzt zum Beispiel Datei, kann man ein neues Terminal einfach so machen. Ich kann das Terminal auflassen, der macht sein Update und ich möchte jetzt natürlich dieses Video weitermachen. Lass das Update weiterlaufen und gut ist. So, ähm, wir hätten zum Beispiel, ab und zu haben wir das Problem, dass sich etwas nicht stoppen lässt. Wer kennt das zum Beispiel? Ne? Man hat zum Beispiel Thunderbird E-Mailer und Nachrichten gestartet oder Firefox. Und aus irgendeinem Grund geht das nicht. Man klickt drauf und der behauptet, steuert man fest, Firefox läuft bereits. Ne? Was machen wir denn dann? Ja. Ihr seht aber kein Firefox, Ihr ne? behauptet, Firefox läuft oder Thunderbird läuft und ihr wollt das stoppen, wir machen das. denn? Hm. Kill all, ne, Heißt das Ding dann zum Beispiel Firefox, ne? Da gibt man einfach den Programmnamen an. Kill all. Das heißt, alle Prozesse, die vorne dran Firefox heißen, alle Tasks, die im Moment laufen, werden dann gestoppt und gekillt. Das kann man vom, vom Terminal aus machen. Jetzt will ich hier in dem Video nicht unbedingt meinen Firefox aufmachen. Äh, gucken wir gerade mal, ob wir irgendwas Sinnloses finden, dessen Name ich gerade so... Ähm, mal gucken... Ähm, wie heißt denn... Heißt das Mine? Mine. Gucken hoffentlich, heißt das Programm auch in Wirklichkeit Minen, sonst blamiere ich mich mal Killer... Minen vielleicht das, das heißt bestimmt englisch meins ja siehst du habe ich was brauchen wir jetzt Hardtop. top ähm, habe ich den installiert also hilft mir wieder top ihr seht ich mache das live. gut hier könnte ich jetzt gucken was läuft denn gerade so an programmen äh, das ding muss ja irgendwie mit m heißen wahrscheinlich meins oder so meins bleibt meins Mine. minen so, guck mal, läuft irgendwas, das so heißt. Ich da, Gnome, minus, minus. So heißt es. Gnome minus minus. Äh, kopieren. Gnome minus minus läuft. Das will ich beenden. Also, clear. Alles klar, clear. So, das Ding heißt Gnome minus minus. So kriegt man den Namen raus. Ne? Obwohl hier Minen steht. Also. Kill All. Ne? Wenn es jetzt mehrere wären, würden sich alle entnommen. Minus. Ich kann auch Tab drücken. Dann vielleicht findet er zufällig was. Ne? Minus Kill All. Ich drücke jetzt Enter. Bums ist das Programm zu. Kill All. Ein Programmchen, das man sehr häufig braucht, braucht um Programme abzuwürgen. Ne? Die dann gerade so im Hintergrund laufen. Apropos Hintergrund laufen. Es gibt auch Services. No. Sudo Service. Angenommen ihr hättet das Programm XRDP XRDP Start. Da kann man Services starten. Angenommen ihr hättet XRDP ein Programm mit dem man einen Remote Desktop ja, Protokoll Server startet mit dem man sich auf diesen Rechner aufschalten könnte. Von einem anderen aus angenommen diesen service wolltet ihr starten oder aber auch stoppen dann geht das mit sudo leerzeichen service und dann der service den ihr starten oder stoppen wollt hm. welche services gibt es denn ja die findet man dann zum beispiel in geben rein in cd etc init.de so, und da gehen wir auf LS und sehen dann zum Beispiel irgendwelche Services, die so laufen oder die es so gibt. Dann gibt es auch eine Readme-Datei, können wir so durchlesen. Cut, Readme. Und könnten wir uns dann durchgucken, was alles so läuft. Äh, klar. Was hätten wir sonst noch? CD, kommen wir ins Home-Verzeichnis, einfach so. Ne? Okay. LS sehen wir wieder, ich bin wieder da. So, ähm, was ich des Öfteren noch brauche, ist zum Beispiel herausfinden wo mein Router ist. Wir hatten es da mit Ping und so weiter. Netstat-r ähm, Netstat Leerzeichen-R Netstat -R, findet die Route zu meinem Router. Wo ist er denn? Zeig dich. Falls das einfach so nicht funktioniert, dann gegebenenfalls mit Sudo mal probieren. Mein Router heißt so. Ne? So kann man seinen Router rausfinden mit NetStat. Oder Net... Ja, am besten Sudo, Sudo NetStat Tune PC. Das kann man sich gut merken. Tune PC. Ne? In Wirklichkeit sind das Parameter von NetStat. Aber die in Kombination... Ergeben dann die Möglichkeit, sich anzuschauen, welche Services, äh, kommunizieren gerade über TCPIP, ja, und zeigt mir das an, und zwar kontinuierlich, das heißt das C, und nicht unbedingt die Namen der Zielrechner auflösen über DNS, ne, aber ich kann ja gucken, was ist im Moment so am Laufen, ja. Gut, clear. Ähm, was bräuchte ich sonst noch? Ähm, ja, ab und zu haben wir das Problem, ein Programm zu starten. Jetzt muss ich natürlich wieder simulieren. CD-Downloads. Ähm, ich habe natürlich wieder nichts vorbereitet hier. Äh, Echo. Äh, Test umleiten. Kann ich nur stummenhangen. So. Nicht gucken jetzt. Das war jetzt nur, damit ich irgende, irgendeinen Text umleiten konnte in eine Datei, die Punkt .configure heißt. So, clear. Wenn ich mich die wieder verschrieben habe. Ja, klar. Ich habe den Schrägstrich -Schräg mit drin. Äh, Punkt .configure. Einfach configure am besten. Clear. So, alles live. LS also hier wäre meinetwegen zum Beispiel ein Programm, das Konfiguration heißt. Unter Windows würde man meinetwegen sagen, äh, ja, Setup oder so. Ich habe das nur mal, ich habe jetzt nur mal einen Dateinamen erzeugt. Angenommen, ihr könnt das Programm aus irgendeinem Grund nicht starten. Dann wäre es dann so, dass man mit den Punkt Schrägstrich Konfigur dieses Programm starten könnte. Ne? Der Witz bei der Sache ist, Punkt und Schrägstrich davor und schon weiß unser Linux-System, der will das Programm starten. Alternative wäre, ne? wie gesagt, da ist jetzt natürlich nichts Sinnvolles drin. Das habe ich jetzt nur, damit der überhaupt ein Name steht. Ähm, wenn es ein Programm wäre, könnte man das auch zum Beispiel erzwingen mit äh, sh-c. Und dann äh, entsprechend diese Konfiguration. Datei. Da könnte ich dann auch ein Shell-Kommando oh, ein Shell-Kommando ausführen. Ja. Shell-Kommando ausführen, Configure. So könnte ich auch ein Programm starten. Das werdet ihr ab und zu mal haben bei Programmen, die man erst kompilieren muss. Ne? Da steht was von Make und wie auch immer und Configure und da muss man irgendein Programm starten oder irgendeinen Treiber, den man weiß Gott wo ja geholt hat wie gesagt ich mache das hier so ziemlich aus dem kopf ähm, was braucht man öfters mal die version von irgendwas zum beispiel python welche version von python habe ich mit angehackten minus minus version sieht man das ne? das geht bei fast jedem programm äh, kompits minus version sofern es denn installiert ist habe ich unity drauf und nie T-Version minus, minus 721. Gut, geht bei vielen, vielen Programmen die Versionsnummer anzuzeigen. Was auch bei vielen Programmen geht, äh, nicht unbedingt bei jedem Programm, aber zum Beispiel bei Composite Managern. Compits minus, minus uh, ...-Replace. Das ist jetzt kein Display Manager, aber ein Programm, das für Composite, also für zum Beispiel die Transparenzeffekte zuständig ist. Und falls ich zum Beispiel nur schwarze Balken hätte oder irgendwelche Probleme, könnte ich hiermit mit minus, minus Replace erzwingen, dass der Composite Manager namens Compis ausgeführt wird. Beispiel. Ähm, wie kann man etwas finden? Locate a Port Gerne schalte ich mal diese Fehlerberichterstattung ab von Ubuntu. Und ich weiß, die ist in irgendeiner Datei, die hat was mit Apport zu tun. Aber wo ist er denn? Äh, Apportiert doch mal. So. Und schon findet ihr alle Programme oder Dateinamen, die Apport heißen. Und ich kann die dann aufspüren. Ja. Aufspüren. Ich blätter jetzt einfach mal mit der Maus hoch ja Es gibt also viele, also User Share Apport gibt es, da sind viele drin, oder, oder, oder im Library und hier ist zum Beispiel ähm, etc. Default Apport, ne? etc. Default Apport. Könnte ich zum Beispiel mal mit CD reingehen, CD etc. Default Apport, bin ich da drin? das ist eine datei etc default ls und da ist tatsächlich die datei namens apport drin die gehen wir mal mit sudo nano haben wir ja gelernt apport und können die bearbeiten und hier sieht man zum beispiel das fehlerbericht erstattungssystem von linux hier ubuntu ist eingeschaltet kann ich ausschalten wenn ich also down die meldung komme eine Verdammte Anwendung funktioniert nicht richtig. Wollen Sie vielleicht mal einen Fehlerbericht an Canonica senden und man möchte das mal ausschalten? Das geht so. Steuerung. Steuerung X. So. Glaubt, jetzt sind wir auch bald durch. Ähm, was bräuchte man öfters mal? Die ID der Benutzer und die Gruppen. ID. In welchen ja, Benutzern und Gruppen bin ich denn zum Beispiel drin. Also ich bin in der Gruppe Sorrecrunde. Admin CD-ROM, Sudo. Ich bin ein Sudoer, ich bin ein berechtigt Sudo-Befehle auszuführen. Dann bin ich Line Printer Admin, also ich hab, kann man Drucker machen und ich habe eine Samba-Share eingerichtet, damit ich äh, mit einer windows vorgabe zusammenarbeiten kann. Ne? Und dann gibt es noch Groups. Uh, sieht man auch noch mal das, was da so steht. Was ähm, bräuchten wir auch noch mal? Ja, gut. Jetzt habe ich so viele Befehle eingegeben. Wo landen die eigentlich alle? Der merkt sich doch immer, wo die sind. Da gibt es eine sogenannte bash history Alice zeile ähm, In unserem obersten Verzeichnis unseres Benutzerordners. Und da sind die drin. Ja, können wir uns mal angucken. Cut.bash.story. Die kann ich mir angucken. Da habe ich zum Beispiel letztens GIMP gelöscht und KRITA installiert und LS Release-AU und PS3 eingegeben. Da habe ich Rekord meinen Desktop gestartet. Kann ich mir da alles anschauen? Was habe ich da alles noch gemacht? Install Compis, Cairo ne? Doc habe ich installiert das hier unten. Da kann ich den ganzen Weg mir nochmal nachvollziehen. Hier zum Beispiel konnte ich kein sudo eingeben, musste ich erst Geka so installieren und so weiter. Das ist die Bash History. Tja, wenn man jetzt aber in der Bash History zu versehentlich sein Passwort eingetippt hat ne? und es wäre da sicher, wäre das ja doof. Ne? Man kann natürlich mit History. Minus C, die History löschen. Aber es kann auch durchaus sein, dass da in der Bash History gegebenenfalls ja doch noch was drin steht. Ja. Ähm, Unterstrich. History. Und da steht das nämlich immer noch drin, ja. <lacht> also, ne, also wer meint, das wäre einfach so weg, das ist nämlich nicht so einfach dann weg. Ähm, wir machen aber... Gut, History minus C ist gut. Ja, History minus C ist schon mal gut. Und dann removen wir am besten noch mal die Punktversteckte Datei Bash-History. So, und damit wären wir jetzt historisch am Erklär dieses kleinen Videos. Ich hoffe, ihr geholfen zu haben. Jetzt haben wir die Befehle endlich alle wieder gelöscht. Die ich so unkoordiniert eingegeben habe. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Hier habe ich meinen Rekord, mein Desktop. Laufen kann das jetzt mit Steuerung C dazu bewegen, abzubrechen und das Video zu rendern. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.